So, sichtbare Dinosaurier 2. Aktuell sind noch keine Gäste. Na, wobei doch, jetzt sind schon 63 Gäste drin. Das heißt, wir können jetzt halt mal schauen. Das war ins Kontrollzentrum. Die Fossilen wieder äh, extrahieren. Und hier auch nochmal DNA extrahieren. Und das Gold können wir direkt verkaufen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch eine Expedition starten können. Wenn Dinge schiefgehen, ja, okay, Stromausfälle vermeiden, machen wir alles klar. Sie haben es schon geahnt. Also mal sehen Sie diesen drum. Auftrag als Teil unserer Allzeitbereitschaft an. Und hier schicken wir nochmal ein Team jetzt wieder hin, ein Expeditionsteam. Gut, schauen wir mal auf die Gästeverwaltung. Ähm, Essen passt hier, trinken passt auch, Spaß passt auch. Äh, also einkaufen passt, Spaß passt hier oben auch. Wie gesagt, hier oben haben wir halt, die haben überhaupt keinen Spaß, wenn sie ankommen. Und einkaufen können sie hier oben auch nichts, schade. Aber dafür können sie durch den Park durchlaufen und da sich so ein paar Sachen äh, anschauen. Was wir natürlich noch beachten müssen ist halt hier ähm, nicht der Strom, sondern die Schutzräume. Denn wir brauchen jetzt hier definitiv einen neuen Schutzraum. Den können wir dann aber auch gleich mal bauen. Wir setzen erstmal einen langen Weg hier ran. So, also wir erweitern den Weg in diesem Sinne hier und ähm, werden dann an der Stelle hier Noch mal einen neuen Schutzraum platzieren. Jetzt gucken wir uns den Weg an. Ja, der sieht schon wieder ein bisschen holprig aus. Wenn wir werden versuchen, das ein bisschen zu glätten, so gut es geht zumindest. Achso, ja, den Radius sollten halt wir ein bisschen größer machen. Und das gefällt mir halt. Um ehrlich zu sein, jetzt hier dieser Hubbel hier gefällt mir halt irgendwie nicht. Seht ihr das? Das werde ich jetzt nochmal wegmachen. wegmachen. Deswegen reißen wir den Schutzraum ab. Und ähm, werden jetzt hier nochmal gucken, dass wir das hier ein bisschen gelettet kriegen. Weil, äh, das sieht dann halt irgendwie doof aus. Und gerade wenn man später mit dem Jeep dann hier lang fährt, nee, da sollten die Wege schon so ein bisschen ein bisschen vernünftig aussehen einfach. Deswegen machen wir es jetzt auf diese Art und Weise hier. Selbst hier haben wir jetzt schon so einen Knick drin durch die Toilette hier. Der mir halt irgendwie gar nicht so äh, wirklich gefällt. Und ja, aus diesem Grund schauen wir, dass wir es hier ein bisschen angleichen einfach. Gut, gucken wir noch mal. Wir wollten immer noch den Schutzraum bauen. Ich meine, wir müssen hier natürlich auch nicht direkt am Weg ran platzieren. Mal gucken, wie es jetzt halt aussieht. Ich wieder diesen Knick drin. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Nee. nee, nee, nee. Kostet uns zwar jetzt jedes Mal wieder ein bisschen Geld, aber ähm, einen kleinen Versuch war es wert. Dann setzen wir den Schutzraum einfach hier in die freie Fläche rein. Und zwar platzieren wir den einfach ähm, hier. So. Und dann setzen wir einfach einmal den großen Weg hier direkt ran. Es wird immer noch ein bisschen schräg jetzt hier, aber das soll erstmal okay sein. Wir müssen natürlich immer noch dafür sorgen, dass wir keine Stromausfälle haben für die nächsten 6 Minuten und äh, jetzt genau 25. Schauen wir uns die Fossilien an, die wir bekommen haben. Äh, wir haben das der Olorot Titan haben wir jetzt komplett, das heißt wir können die Fossilien hier auch direkt verkaufen und aus Osmonium verkaufen wir auch. Expeditionskarte hier oben teilweise erschöpft. Ja, schicken wir trotzdem nochmal ein Team hin, solange wir es können, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann schauen wir jetzt mal auf die Schutzraumversorgung. Und jetzt sehen wir auch, zack, haben wir jetzt hier wieder... Ähm, so, jetzt haben wir es zu 100% erfüllt. Sehr gut. Darauf wollte ich hinaus. Ähm, Essen sieht auch gut aus. Trinken sieht gut aus. Ähm, Spaß und Einkaufen ebenso. Toilette halt eben auch. Wie gesagt, hier oben beim Eingang, da kümmern wir uns später drum. Bevor wir die Mission hier jetzt gleich machen, werde ich nochmal gucken, ob wir nochmal irgendwie so einen kleinen Fleischbesser neben dem Dailo holen können. Zum Beispiel den ähm, Dainon oder den Dainonychus zum Beispiel. Ähm, da können wir uns hier in die Informationen reingucken. Idealer Bestand 0 bis 18, Soziale Gruppe 3 bis 8. Sieht okay aus, kostet uns 557.000. Wir züchten uns davon einfach mal zwei. Standard Dinos. Und mal gucken, ob die sich mit den Dilos vertragen. Dino, Dilo. Hm, gucken wir einfach. Und dann kriegen wir halt durch die, durch die, mehr, durch die höhere Vielfalt ähm, kommen natürlich auch wieder ihr ist mehr Besucher. Und das wollen wir ja. So, ansonsten ist der, der Dilo hier zufrieden, glücklich und happy. Passt also. Und äh, da sieht soweit alles ganz gut aus. Die DNA verkaufen wir wieder und das Gold Ebenso. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch mal was machen können hier. Ja, immer noch. Sehr gut, schicken wir wieder ein Expeditionsteam. Los! Wir können so langsam das nächste Gehege bauen und äh, da mal ein paar Besucher äh, drauf loslassen. Und ich denke, es bietet sich in diesem Bereich hier oben äh, ganz gut an. Wir werden dazu nochmal die Landschaft nochmal ein wenig glätten. So, und natürlich brauchen wir in diesem Fall auch wieder ein Hammond-Entwicklungszentrum. Das werde ich jetzt mal hierhin platzieren. Und auch hier die Landschaft ein wenig glätten. Wir können das Gefälle ja ruhig noch ein bisschen höher machen. So, wir haben auch neue Fossilien bekommen. Da schauen wir dann erstmal Direkt rein. So, können wir verkaufen hier und äh, Osmium genauso. Jetzt gucken wir ob wir nochmal irgendwo eine Expedition starten können. Nein. Äh, aktuell haben wir jetzt alles abgeschlossen. Das heißt, die Grabungsteams können erstmal hier auf der Insel bleiben. Bis wir denn neue Möglichkeiten freigeschaltet haben. Gut, das neue... Also wir haben natürlich immer noch zwei Minuten lang keine Stromausfälle, äh, müssen wir gleich mal gucken, dass wir... Vielleicht können wir mal ein großes Umspannwerk bauen, weil das könnten wir eigentlich... Ah, jetzt haben wir gerade keinen Strom. Ach so, Moment, ein Gebäude hat keinen Strom. Puh, ich dachte gerade schon, die Mission geht in den Bach hinunter. Müssen wir mal eben kurz schauen, wie viel brauchen wir denn da? Zehn? Und wir haben aktuell noch 14 ungenutzt. Ja, super, das passt doch. Das heißt, wir können das große Umspannwerk hier erstmal hin platzieren. Je nachdem, wo es gerade passt. Ich würde... Naja, hier könnten wir eigentlich die Toiletten gleich hinbauen. Wobei, ja. Ich würde sagen, wir platzieren es mal hierhin Und dann kümmern wir uns darum, dass der... Strom auch ankommt. Na, wir haben einen neuen Dino. Also zwei. Die beiden Dinos, die jetzt hier freigelassen werden können. Die lassen wir auch direkt mal raus. Ja. Hat sich hier wohlfühlen. Ja, komm raus hier. Gut, ist noch einsam. Aber ich hoffe, er findet sich äh, mit den Dylos zurecht. Sieht aber soweit erstmal ganz gut aus. So, jetzt kommt ein Sturm. Aber ja, wir sollten den zweiten Plan nochmal freilassen. Und da können wir dann natürlich jetzt wieder die Schutzräume öffnen. Hier haben wir übrigens schon, die fastball ist aktuell voll. Das erhöhen wir mal ein bisschen. Dann würde ich sagen, im Souvenirladen machen wir das gleiche auch nochmal. Und bei den Toiletten können wir auch nochmal einen mehr draufpacken. Oh. Okay, die beiden haben Kampf begonnen, verdammt. Das heißt, die passen nicht ganz so gut zusammen, wie ich es gedacht habe. Mist. Ich hatte gehofft, die beiden können zusammen in einen Wege, Aber... Das sieht, um ehrlich zu sein, nicht so gut aus. Ja, da... Die kämpfen beide gegenüber. Verdammt. Das heißt, wir haben jetzt hier nur, um ehrlich zu sein, eine Möglichkeit. Also, naja, wir haben mehrere Möglichkeiten. Aber für den Anfang jetzt hier... Ähm, Betäube ich mal die beiden Dinos. Und ähm, dann verkaufen wir die. Schwer ist mir auf Feld, aber. Ja. Lässt sich nicht vermeiden. Bei der Ranger-Station ähm, können wir nochmal ein Upgrade durchführen. Und zwar. Das äh, Teamplanungsupdate. Damit wir eine weitere Aufgabe hinzufügen können. So, Sturm ist vorbei. Das heißt. Ach nee. Der Sturm ist vorbei, das heißt, wir können die Schutzräume wieder schließen, damit die Leute rauskommen. So, und das Ranger-Team hier soll die einzelnen Tiere auch mal wieder heilen. Gut, und jetzt sagen wir hier bitte einmal den transportieren. Mit R verkaufen wir ihn. Ja, beide werden verkauft. Schade, ich dachte es würde klappen mit den beiden zusammen in einem Gehege, aber leider nicht. Wir hätten natürlich auch noch ein zweites Gehege oder wir können natürlich hier nochmal das Gehege abtrennen. Dann hätten wir aber das Problem, dass wir hier hinten nicht wirklich Platz für Besucher haben. Das heißt, äh, die können hier eigentlich gar nicht wirklich groß gucken. Deswegen ähm, holen wir uns einfach nochmal ein paar mehr, paar mehr Dylos rein. Und da können wir mal gucken, ob wir das Genom... Ach, wir, lassen ihn jetzt mal wir lassen ihn so erstmal, bevor wir jetzt das Genom modifizieren, erstmal ein paar Dinos hier reinholen. So, und wir müssen natürlich auch noch mal hier das Wissenschaftszentrum reparieren. Das bringt uns ja ganz gut Geld ein. Und, ah, ja, die Inselbewertung bei 2,5 Sternen machen wir. Äh, wir bauen jetzt mal das neue Gehege. Und zwar ähm, können wir da, glaube ich, mit, na, ich würde, leicht elektrischer Stahlzaun, ja, ich glaube, das können wir bei denen machen. Das sind ja Pflanzenfresser. So, und zwar ziehen wir es jetzt hier so rum und koppeln das hier direkt dran. Das heißt, äh, wir verbinden im Prinzip äh, die Gehege miteinander und können dann hier oben einfach ansetzen und das hier so rumziehen. Und dann gucken wir einfach mal. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Gehege. Hoffe ich zumindest. Ähm, wir haben keinen Strom. Hier im oberen Bereich. Ja, weil uns die Kapazität ausgeht. Das heißt, wir verbessern die Leistung hier mal. Also über zweimal gleich. Warum auch nicht? So, und jetzt dürfte es eigentlich keine Probleme mehr geben, oder? Auch wenn der Zaun hier oben noch, warum auch immer der oben meckert. Als erstes bauen wir erstmal nochmal ein Tor hier rein. Damit das Ranger-Team auch in das Gehege reinkommt. Und äh oh, die haben immer noch, also die haben immer noch einen Stromengpass. Vielleicht sollten wir da langsam mal ein äh, mittleres Kraftwerk bauen. Ja, dann machen wir hier einfach das zweite Kraftwerk hin. Ist doch auch in Ordnung. Das passt doch. Dann sollten wir auch gleich genug Strom für alles erstmal wieder haben. Wenn das dann hier gleich fertig gebaut ist. Gut, dann gucken wir uns mal eben die Bedürfnisse an. Ähm, Nahrung sieht soweit gut aus. Getränke sehen auch gut aus. Äh, Einkaufen sieht auch gut aus. Spaß sieht auch gut aus. Toiletten auch. Wunderbar, alles richtig gemacht erstmal an der Stelle hier. So, es regnet zwar noch ein bisschen, aber Regen stört jetzt nicht unbedingt sonderlich. Und ich würde fast schon sagen, dass wir die nächste Beobachtungsstation ist nicht bloß hier hinsetzen. So. Müssen wir nochmal gucken. Ja, das sieht auch hier ganz gut aus. Dann wird gleich direkt zwei nebeneinander. Fantastisch. So, dann können wir von beiden Stationen aus hier gucken und ähm, dann hacken wir noch. Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Ich denke mal, wir werden hier einen Weg drum herumführen führen, hier außen. Also im Prinzip ähm, bauen wir jetzt den breiten Weg hier lang weiter, so in die Richtung.